Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mystery Dungeon. Wir machen heute den Heulwald, denn Farbigel will irgendwas von uns. War aber so unwichtig, dass ich es gerade wieder vergessen habe. Ich habe außerdem noch Lavalos im Team. Ähm, ich werde ich mal ganz kurz äh, tauschen zu Beep, denn ich habe wieder Bock mit Beep zu spielen. Beep, beep, Dankeschön. Ja, kein Problem, mein Freund. Die müssen wir auch noch entwickeln. Dafür brauchen wir vier Entwicklungsgeoden. Die werden wir noch irgendwann bekommen, denke ich mal. So, passt. Naja, passt. Auf geht's! Ich habe ganz vergessen, wie der Heuwald war. Okay. Hab jetzt nicht erwartet, dass diese Musik kommt. Es sieht so krass aus. Wir sind in so einem ganz normalen Wald mit so voll entwickelten Pokémon. Ja, gut, Magneto kann sich ja noch entwickeln. Hey, Flummel, du kannst gerne mitmachen, wenn du willst. Weißt du, der erste Gegner und so fort. Aha. Das ist der erste Gegner und so fort. wieder äh, unser Team. Das ist doch schön. Wir sind so beliebt. Ja, mehr oder weniger. Ach so, mit Magneton können wir jetzt auch wieder durch die Wände, ne? Das ist ja nice. Wenn ich Bock habe, meinen Hunger zu verschwenden. ba <lacht> bam Du, du, du, du. Von wo war denn die Musik nochmal? Aus welchem Dungeon? War die aus dem Kleinhain? Ne, der Kleine war doch anders, oder? Ne, das war Kleinhain. Ne, nee, das ist Kleinhain. Die Musik ist vom Kleinhain. Ne, ich hab dir gerade den. Was hm, laber ich? Ne, ich habe gerade die Musik einfach nicht erkannt, von welchem äh, Level die war. Aber gerade wo ich es höre, die ist vom kleinen Hallen. Ähm. Oh! Hey, Hutut. Können wir ja retten, oder habe ich gerade ein paar äh, Äpfel dabei? Ich habe einen Apfel dabei. Okay, dann kann ich ihn da retten. Äh. Achso, nee, das war ein Item-Symbol. Ich dachte, das war er. Da ist Hut. -Hut. Das ist das hellblaue. Hi, Hut, Hut. Starfe Hunger. Ja, ich gebe den Apfel. Mampf, Mampf, Mampf. Komm mal mit. Ich brauche dich. Okay. Zusatzheilung. Ich frage mich, welche Nickungen uns dieses Mal erwarten. Äh, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob ein Neuling sowas sagen würde, aber. Okay. alles dies ging. Alles klar. Es hat 15 Floors hier. In dieser Dungeon. Das heißt, wir werden hier recht schnell durchkommen in diesem Part. Und dann vielleicht noch ein Dungeon machen. Irgendeinen kurzen, der auch 15 oder so geht. Oder 25. Keine Ahnung, mal schauen. Denn ja, wie ihr wisst, bekomme ich Level, Level 44. Was ich eigentlich sagen wollte: wie ihr wisst. Aber ich vergesse, was ich sagen wollte. Wow. Nee. Ähm, jetzt weiß ich wieder. Jede Folge geht ja bei mir 30 Minuten. Deshalb haben wir ja theoretisch auch noch ganz viel Zeit. Ich weiß, ich habe die letzten Folgen etwas überzogen und 40 Minuten draus gemacht. Aber ey. Oh, Magneton, nice. Ich wollte halt, dass das nicht zu viele Folgen in einem einzigen Dungeon wird. Das ist sonst langweilig. Und dann schalten alle ab. Und dann, ich glaube, meine Klicks mehr. Nee. Ich brauche doch die Klicks, Leute. Ich wollte nicht zwei nach oben. Ich wollte nur eins nach oben. Na egal. Als ob mich jetzt schon die Hälfte meines Hungers verloren habe. Oh ein Raupi! Oh mein Gut, Luigi! Dieses Raupi müssen wir aber helfen, Ausrufe, Zeichen. Es ist ja nicht so, als könnte man das ganz einfach im Kleinen bekommen. Nee, nee, überhaupt nicht. Nein, wir helfen dem Raubi leider nicht. I'm sorry, okay. Kein Bock. Brauchst du halt nicht. Ups. Und ich habe herausgefunden, man muss einfach nur ganz schnell, ganz kurz äh, B tappen. Das heißt, war immer meine Schuld, weil wenn ich jetzt... Also, also einmal kurz stehen bleiben und einfach ganz schnell B tappen. Aber richtig drücken. Nicht nur so ganz schnell, so zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Weil so passiert nicht viel. Ähm. By the way, wenn man hier ins Menü geht, kann man Y drücken und dann sieht das Ganze so aus. Ich finde es so viel besser. Nicht vom Aussehen her, aber von der Nützlichkeit her, denn hier kann man direkt alles sehen. Und ich meine, wenn ich so habe, dann kann ich halt, muss ich erstmal scrollen, scrollen, scrollen, suchen, wo das ist. Deshalb mache ich das immer so, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. So, machen wir weiter. Oh, guten Tag. Wie geht's denn so? Ey. Eigentlich will ich einen anderen angreifen, aber ich habe zu so schnell gedrückt. Als ob ich jetzt verwirrt bin. Ja, komm, ich killt den schon. Oder so. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich angreifen will, weil ich mache ja meine Teammates bestimmt one hit. So stark wie ich bin. Deshalb, weiß ich nicht, hatte ich jetzt Angst. Du, du, du. Du, du, du, du. Ja, kein Bock. E6. Und wir befinden uns hier in einem Ort, wo man ganz coole Items bekommen kann. Zum Beispiel einen riesengroßen Apfel oder das ganze Item des Spiels, Mini-Belebersamen. Wisst ihr, warum der Mini-Belebersamen besser ist als der die Kack -Mini Belebersamen? Die Kack-Mini-Belebersamen legen immer solche scheiße Samen hin, die niemand mag und die einfach nur Inventar. Verschwend platz verschwenden und das nervt das nervt gewalttätig das sind das für geräusche ja, hallo mein gott du, du. Hey, ist ein laden moment warum wird mir das nicht auf der karte angezeigt Willkommen. Ja, Spaziert. ich gebe die deckung mike das ist schön Alter, wo sind denn die Items? Hier sind die Items. Was ist das? Du, du, du, du, du. Ja, den kaufen wir mal. Würde ich sagen. Den großen Apfel und den Stab auch. Warum nicht? Ich bin großzügig heute. Komm, ich habe Bock zu kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Komm, raus hier. Du. Du, du, du, du. Hier, hier nehmen das Geld und ab. So, dann müssen wir kurz unser Inventar sortieren. Darf ich kurz bitte mein Inventar sortieren? Dankeschön. Für diese X immer noch nicht ganz richtig. By the way, Apfel gekauft. Ich muss ihn gleich mal essen. Weil ich jetzt schon Hunger habe. Wow, das ist schlecht. Normalerweise sollte man den ganzen Dungeon keinen Hunger bekommen. Ich glaube, ich wechsle einfach mal gleich mein äh, Lieder zu Magneton oder so, weil Pikachu. Obwohl Pika kann ich auch gerade noch nehmen. Selbst Pikachu, der stetig Hunger bekommt. Äh, Raichu. Ähm. hat viel weniger als ich. Oh, als ob ich tot bin. Ah, nee, belebt mich nicht. Braucht's nicht. Braucht's mich nicht beleben. Wozu? Wir sind ja eh schon gleich am Ende. Ich wüsste jetzt nicht, dass es hier einen Bosskampf gibt. Das wäre mir jetzt neu. So, Pikachu. Oh Gott, Pikachu verlief so viel Hunger. Wegen dem Spiel. Wegen dem Mamp-Ring. Aber der ist halt einfach gut, der Mampfring. Deshalb will ich den behalten. Hau mal ab, ey! Junge, nerv nicht! Hau ab! Mein Gott. Ja, komm. Mach einfach mit. Warum nicht? Aber wenn du sterben, stirben solltest. Ne, ich rette dich nicht. Ich sag's dir nur. Wenn du stirbst, rette ich dich nicht. Ich find's sogar, wie niemand hier drauf treten und ich mir selber machen muss. Oh Gott, aufruhers. So eine langsame Attacke dauert so lange zum Ausführen. Bald euch, ey. So. Hier ist ein Apfel. Den nehmen wir mit. Bitte ich mal heise oh, wo ich esse ihn einfach schnell. Na komm, essen schnell. Oh, was ist das denn? Röntgenbrille? Ey, die ist richtig gut, glaube ich. Moment. Oh, Moment. Ist das die, die X-Ray Goggles oder was auch immer? Ja, das ist die, glaube ich. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, sonst bereue ich es später. Ähm. Äh, oh, ich habe so viele Samen. Warum habe ich Samen? Schmeiß die bitte weg, Mike. Oder ess sie einfach. I don't know. No. Niemand braucht diese Samen. Seht ihr die? Ich habe vier Samen. Warum schmeiße ich die nicht weg? Ich muss die gleich mal wegschmeißen. Dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün. Bevor ich in den nächsten Dungeon gehe, muss ich die unbedingt wegschmeißen Ich hoffe, ich merke, ich denke dran Sonst wäre blöd dün, dün, dün, dün. Das wäre echt kacke dün, dün, dün. Das wäre nicht nice Ganz im Gegenteil dün, dün, dün. Wo ist das Ziel? Ich sehe es leider nicht dün, dün, dün. Nervt doch nichts Hau einfach ab Du bist eine Nervensege... Ups. Hm? Ach, hier war das. Da merkt man, wenn man mehr als einen Tag nicht spielt. Ach, ich habe keinen Ladungsstoß mehr deswegen. Oh Gott, Junge. Heilige. Ja, heim mich mal, das war ganz gut, danke ich down gehe alter das wäre nicht so geil jetzt treff ihn doch er ist er kann sich nicht mehr bewegen nein oh! nein eine fresse das gibt's doch nicht ey greif ihn an greif ihn an danke Boah. Hey, was ist schwere Geburt? Ich sag ja, das ist nicht so geil, wenn man verwirrt ist. Da kannst du einfach nicht zielen. Und dann bringst du all deine Teammitglieder um. Wow! <lacht> ah, das war gerade echt ein geiler Moment. <lacht> naja, was heißt geil? Die Hälfte meines Teams ist tot, aber. Das war lustig. Wir jucken die alte gerade, bei the nicht. Deshalb skipp ich dir einfach. Ich wäre einfach nur hier raus. Ich brauche keine Items. Ich brauche einfach nicht. Oh, oh, pass auf. Direkt bei Krakelo würde ich aufpassen, mein Freund. Du, du, du, du, du, du. Der kann schön laut werden. Oh Gott, die sind zwei. Warte, sind hier ganz viele in dem Heuwald? Und ich habe bisher nur keine gesehen? Lass ist mal, nein. Moment, sind wir schon relativ am Ende, ne? Es gibt ja nur, es gibt ja nur 15 Floors. Aua, Schleuner, du Schleuner, dich krieg ich noch, dich krieg ich noch, na, Whatsapp. Oh nice, eine Kiste, eine Boxy, Boxy, die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir ja gerne mit. Hi, Magnein, Bäm, tschüss Magnein. Was, du willst mitmachen? Ja, warum nicht? Ich bin überlegen, ob ich gleich einen äh, beleber Orb benutze weil ich glaube, ich mache das sogar. Ey, was ist denn das hier? Nicht euer Ernst jetzt? Ey, ich habe nichts gegen, aber komm, ich benutze mal Beleber-Ob ganz ehrlich. Ich habe jetzt mich jetzt gerne Beleber. Habe ich auch noch irgendwelche? Sag mir nicht, ich habe außersehen keine. Oh, ich habe keine beleber orbs Och nö. Ich dachte, ich hätte noch ein, zwei Beleber-Ops dabei, aber habe ich anscheinend nicht. Ihr seht es ja selbst. Keine Beleber-Ops. Ach, Kacke. Das ist doch blöd. Mensch, Mike, warum denkst du da nicht dran? Mein Gott, jetzt musst du ohne Bisa-Floor das schaffen. Na egal. Wir haben ja trotzdem trotzdem ein, ein gutes Team. Hm, hm, hm. So, aber ich wechsle jetzt mal zu Magneten. Denn Pikachu keine ja noch von weitem angreifen. Ich jetzt halt nicht mehr, weil ich möchte auch keine Items hier einsetzen. Das lohnt sich nicht. Das ist so ein kleiner Dungeon. Der ist viel zu klein für Items. 3 Ach nee. Ich wüsste ihr was? Ich greife gar nicht erst an. Ich kill nur sonst wieder alle. Gar keine Lust drauf. Darf ich bitte... Nein, ich will den Apfel. Ich will den Apfel! Geben Sie mir bitte diesen Apfel! Wie die Gegner heute wieder nerven, ne? Es unmöglich, Alter. Das geht echt gar nicht. Komm, kill das und dann lass mich weiterziehen. Dankeschön. Da ist ein böses Gräunk. One of these is not like the other. Oh Gott, oh Gott! Ich greife nicht an. Das ist keine gute Idee anzugreifen. Lass die anderen mal angreifen. Nein! Nein, was machst du? Ja, ich belebe es mal wieder, weil ich will einen Krönk haben. Komm schon. Jetzt muss ich es leveln, um zu entwickeln. Geil, das down. Oh Gott, mach doch nicht alles kaputt! Mensch, Leute, reißt euch zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für so einen kleinen Dungeon so lange brauche. Aber ganz ehrlich, wir sind auch noch nicht stark genug. Wir oh, Leute. Ja. Pff, warum nicht? Na war klar. Dööööööööö. Hab ich nicht's gegen. Komm. Ja, mach nicht immer alles kaputt. Aber warte, den trinken wir. Den trinken wir sofort. Uh, hier, Ladungsstoß das ist sehr gut. Den brauchen wir. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Was? Ach komm. Du kriegst das eh nicht alleine in Flummel? War das Flummel? Wir haben doch noch einen Flummel, oder? Ja, wir haben noch einen Flummel. Gut. Du, du, du, du, du, du. du. Komm, ich sag mal hier ganz links. Au. Ah, bam. Daneben. Verfehlt. Zumindest bin ich nicht verwirrt. Alter, Pika Raichu, kannst du bitte mal aufhören zu verfehlen. Was ist das hier? Ey, ist das irgendwie neu, dass man alle 1 die man besiegt, irgendwie bekommt? So? Warum war das früher nicht so? und oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, Leute. Das sage ich euch. Zack. Weiter, weiterziehen, wir sind fast da. Jetzt wird niemand mehr belebt. Wer jetzt stirbt, der wird sterben. Für immer. Und immer. Und immer. Und immer. Und immer. Es also auch so, wir sind einer von Magneton oder dann äh, Nur für diese eine Runde. Ach komm, hau. Nein, ich bin wieder verwirrt. Danke, Pika. Du, du, du, Ach komm, ich hab keinen Bock da hochzurennen. Das dauert mir zu lang. Ich gehe nach rechts und ignoriere euch du, du, du, du, du. Warte, was? was ist da gerade passiert? Ach, Vorpreschen, ach so, Vorpreschen. Oh, Reitschule 41, das ist nice. Du, du, du, du, du, du. Hi, Hundemon. How about Hunde? No. Haha, <lacht> voll XD ja, aber unser Flum ist echt richtig gut, ne? Ich glaube, den belebe ich sogar wieder, wenn es sein muss. So, ich gebe mir mal wieder Ampelleuchte. Zack, und weiter geht's, weiterziehen. Wir sind da. Oh nein, ich habe mich verirrt. <lacht> Wo mag ich nur sein? Ich finde den Weg hinaus nicht und mein Magen knurrt. Was für ein Reinfall. Nanu, träum ich? Jemand ist gekommen, um mich zu retten. Ich bin so erleichtert. -da -da -da so, eine Kiste war... Oh, Warte, ein A-Ticket? Die war nicht so gut, ne? So, Flummel, bitte komm in unser Team. Yes. So, kein Bock auf Spitzname. Magnein, ihr kommt alle ins Team. Alle, die gerade dabei waren, ihr kommt alle ins Team. Und ich habe euch ja gesagt, ich kann mich an keinen Boss hier erinnern. Also gab es ja auch keinen. Denn ich kann das Spiel. Kann heute ja sein, dass die das irgendwie geändert haben. Deshalb habe ich gesagt, ich wüsste nicht, dass es hier einen Boss gibt. So, oh Gott, wie viele Magneins wir haben. Ja, die kommen alle gerne in unser Team. Warum nicht? Babam. Da kommt das nächste Magnein. Die sind alle Level 40. Das ist richtig gut. Vorbrechen ist noch eine richtig gute Fähigkeit. Nice. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mich gerettet. Keine Ursache, farbige Aber warum bist du denn weggelaufen? In deinem Brief stand etwas davon, dass du nicht mit Farbe vorgekackert werden wolltest. Es ist so. Oh! Sieh nur, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Wir müssen ihn schnell zurückholen. Äh, noch mehr Farbigel? Sie sind sogar zu zweit. Hey, Farbigel, wer sind diese zwei anderen Farbigels? Das sind meine Freunde. Ach, schön, komm jetzt. Auf dich wartet das Pinselfest. Werde ich doch nicht so, du musst dir doch nur den Tatzenpatz da verpassen lassen. Ich will nicht, N nein, ich, ich habe keinen Bock darauf, dass mein Rücken nachher voller Tatzenpatzer ist. Äh, was ist ein Tatzenpatzer und vor allem pinselfest? What? Ach, das ist eine alte Tradition bei uns Farbige. Da wird jeder von uns mit einem sogenannten Tatzenpatzer gekennzeichnet. Die Vorderpfote wird dabei in Farbe getaucht und dann ganz fest auf den Rücken gedrückt. Nee, nicht mit mir, der eine Tatzenpatzer reicht mir völlig. Alles andere wäre zu viel des Guten. Ich träume davon, große Kunst zu schaffen. Und dazu gehören gewisse Prinzipien, was Modern Design betrifft. Oh, ich weiß, das ist die Lösung. Ich trete ganz einfach dem Team von Mike bei. Okay. Ich werde auch Teil eines Ritterteams. Also nehme ich nicht am Fest teil. Ich verwirkliche nicht. Ich mich auf andere Weise. Tut mir leid. Ja. Ist das dein letztes Wort? Dann können wir wohl nichts machen. Wir unterrichten die anderen von deiner Entscheidung. F viel Spaß bei deiner Karriere als Ritter. Ciao. That was strange. Oh, wow. Da hast du uns aber ganz schön überrumpelt. Aber für mich ist das in Ordnung. Willkommen im Team, Papigel. Wir zählen auf dich. Yippie! ich danke euch. Das Zeichen und Malen liegt mir besonders. Ich kann zum Beispiel... Einen Augenblick... Äh... Ah, wie wäre es damit? Was? Die Flagge? Die Gestaltung dieser Flagge hier. Ich könnte beispielsweise das Design dafür umgestalten. Wenn ihr das Flaggendesign ändern möchtet, dann gebt mir einmal Bescheid. Der 25 erst. Wow. Lame. Ich werde ab jetzt in der Ebene für euch bereitstehen. Wenn ihr die Flagge schwingt, dann weiß ich Bescheid und komme sofort vorbei. Wenn ihr das Designers ändern wollt, schwingt einfach die Fahne. Macht's gut. Äh... Machen wir das mal, würde ich sagen. -ba -ba -ba du. Lalalalala. Da, da, da, Die Riki. Pelipa kommt zu uns. Da, da, da, da, da. Klonk, Komm, was hast du denn heute für uns? Ach, ich bin zu schnell. Too fast for me. Äh, ja, so Kern super. So, Fahne ändern. Möchtest du Farbigel rufen, damit er die Teamfragung geschaltet? Ja, warum nicht? Mike schwenkt die Teamflagge um Farbige ein, die Signal zu senden. Flop, Flop, Flop! Und wie ist der jetzt so schnell hierher gekommen? Hallo, du möchtest also, dass ich deine Teamflagge umgeschaltet, nicht wahr? Was für ein Design schwebt dir denn konkret vor? Oh, lol. Oh, lol. Hey, die sind alle echt cool. <lacht> Dieses ist es vorhin genau dort. Was ist das hier? Ey, die sind alle richtig cool. Jetzt erkennen sie auch das, das hier ist Menki. Die sind wirklich alle richtig cool. Ich ähm, nehme ich. Das ist eine gute Frage. Das hier ist wir für die ich es nicht erkennen. Und das hier ist ist äh, Libiscus. Warum auch immer hier Lib Libiscus hier ist. Was das hier ist, kann ich aber nicht ganz sagen. Ich erkenne selber gerade nicht, was das hier sein soll. Ich bin am struggeln. Hm welches ich nehmen soll. Irgendwie will ich das von Xatu, aber irgendwie will ich auch die beiden. So das Ditto ist auch voll cool, die, diese Gesichter da. Was ich, ah, ich weiß es nicht, die sind alle gut. <lacht> äh, ich nehme Ditto glaube ich. Ja. Alles klar, als Künstler fehlt es mir vielleicht noch etwas an Erfahrung. Doch das mache ich dafür mit meiner künstlerischen Adavet. Ich lasse einfach meine Kreativität freien Lauf und Zauber und etwas Tolles hervor. Auf geht's! Pinsel, Pinsel. Fertig! Das ist doch cool. Na, wie gefällt es dir? Nicht übel, oder? Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ah, das ist nice. Ist gut, ist nice. Ich hoffe, dass dir mein Werk gefällt. Sag mir einfach Bescheid, wenn du das Design wieder ändern möchtest. Bis dann! <lacht> Schon cool. Ich habe nur das Ditto genommen wegen den ganzen Gesichtern auf den Dittos. Die sind lustig. Ja. Da, da, da, da. Haben wir noch Zeit? Ah, wir haben nicht mal ganz so viel Zeit. Was können wir noch machen? Können wir auch irgendwas machen? Ich würde sagen, die verlassene Insel können wir noch machen. Hm, dafür werde ich aber mal ganz kurz die Samen wegschmeißen. Dann fangen wir an. Wegwerfen. Ja wegwerfen ja so und dann ganz kurz die Röntgenbrille weg packen nicht schmeißen die wollen wir noch behalten nein ich will mit Kangamarie reden Dankeschön so reicht so ich würde sagen wir gehen also auf die verlassene gruselige legendäre Insel das wird doch bestimmt spannend spannender und aufregender Zack. Oh, was? Ach, wir haben hier so einen Brief. Moment. U10, ja. Why not? Okay. In der nächsten Folge machen wir dann irgendwas. Ich weiß noch nicht, was ich. Ich entscheide immer spontan, welches ich nehmen. Aber wahrscheinlich nehme ich immer erstmal die kürzeren und dann die längeren oh, ich liebe diese Musik. Oh, jetzt weiß ich wieder, welche Musik das ist. Die hatten wir heute. Die hatten wir in diesem. In diesem Stream bin ich dumm. In diesem Let's Play hatten wir diese Musik noch nicht. Aber ich bin froh, dass sie endlich vorkommt. Das ist nämlich die Musik von dem längsten Dungeon im Spiel. Und die ist so geil. Die Musik ist so geil. Warum gibt es hier so schwache Pokémon? Horn, -Liu. Junge, wir sind hier. After Game, Junge, Post Game, als ob es hier irgendwie so. <lacht> ach, egal. Die Umgebung sieht richtig cool aus. Ich bin so froh, dass ich diese Musik hier jetzt auch in Game hören kann und nicht nur immer auf YT. Oh Gott, ach, wegen Sandsturm krieg ich Schaden. Jetzt zeige ich es auch gerade wo ist denn Laden? Ach, das muss ich weg ach kleo was soll denn das der ne, spaß ist gut äh nee bräu ich bräu ich bräu ich brauche ich brauch obwohl warte nimm einfach mit einfach mitnehmen. was ist das Aufnehmen. Komm, kaufen wir du ja, ich immer fragt warum Keklon eigentlich immer direkt dahin tippet wo man äh, gerade da der, der Ausgang für einen ist liegt daran dass wenn man nämlich auf nein drückt dass man bei ihm klaut und er dann sofort zurück angreift Und Keklon ist sehr stark, aber wir werden ihn irgendwann mal klauen müssen denn nur so kann man Keklon rekrutieren Den gibt es nicht als Gegner als ganz normalen Gegner so den gibt es nur, den kann man nämlich nur äh, bekämpfen, wenn man bei ihm klaut. Und deshalb werden wir das immer mal machen. Aber irgendwann am Ende dieses Let's Plays machen wir das. Aber ich versprochen, dass ich das mache. Ich verspreche es euch. Ich werde das machen. In der Hoffnung, dass wir ihn rekrutieren können. Wäre ganz nice. Und dann werde ich euch noch viel mehr über ihn erzählen. Wie er funktioniert, was er achten muss, was auch immer. Bin ja auch nicht von gestern. Ich kenne mir ja schon aus mit dem Spiel. Glaube ich nicht so klug mit äh, dieser Floor gegen einen Pony zu kämpfen. Auch wenn ich viel besser bin. Weil oh, es ist ein Kanimani. Oh, das ist ein Bossgegner. Psyana. Oh, oh, Warte, alles gut. Diese hier, meine Freunde. Okay. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ist das ist ein Slimer, das uns verfolgt. Ja. Ja, aber es wird schon sterben. Ne? Oder? Ja. Das ist Psyana. Das sieht so traurig aus. Man sieht das Gesicht gar nicht von Psyana. What? Da habe ich einfach gerade gewonnen. Alles klar. Ja, du mich auch. Alles gut, ne? Nein, kill ihn nicht, kill ihn nicht. Nicht einmal, du. Ich verschwende gerade wieder all meine Dinger. Das ist nicht, nicht euer Ernst. Ich verschwende gerade all meine Sachen. Ne? Alles verschwende ich hier gerade. 80. Komm. Zack. Greif mich an. Ja, greif mich an. Das ist besser, wenn du mich angreifst. Ich muss meine ganzen Belebersamen hier verschwenden. Tut mir leid, Leute. Kann ich dafür, dass hier ein Boss Gegner ist? Warte, wir sind alle drei paralysiert. Das ist besser als wenn äh, nur wir beide oder wenn keiner. Dieses kleine Paras. Vor allem, es hat so seltsame Augen. Die sind so komplett weg vom Körper. Voll seltsam. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann gerade wirklich nichts machen. Alter! Und Amalda auch nicht. Ah, jetzt geht's wieder. So. Ähm. Was? Wird denn kein Kraftarmband? Ich? Why? Nimm! So. So, Pikagu. You need this potion. Take it. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen, Leute. Ich sehe gerade nämlich, es ist äh, schon zu lang die Folge. Wir sehen uns. Haut rein.